Ja, wer ist das? Wer ist das? Ja. Wer bist du? Hallo! Äh, ähm, Hallo! Du fährst Bus, ne? Hm. Fährst Bus mit äh, viel Power, du kannst, ne? Ich bin bei der Tour dabei. Genau, ja. bei der Tour ja. fahrer Bus. Kurve komm, ich zeig dir den nee. Bus, wo du Toilette hast, Kurve ja. und wo dein Platz ja. ist. Okay. Ja. Komm, komm Aber mit du. mir. Ja. Kaffee, ja. Du musst äh, viel trinken, Kaffee, ja. weißt du? du ja, auch damit man auch Power hat. Oder? Ja, damit du auch ja. Gas geben kannst. Ne, Kurva? Ja, ja, ja. Ich zeig dir die Platz, Kommst du? Hier kannst du zwischen du entspannen, ja, super. ne? Da kannst du hinsetzen, setz dich mal ist ja. bequem. setz dich. Ah, und dann hier schön Bierchen und so, ne? Ja, darfst ja, ja. du nicht, darfst <lacht> nicht. du nicht. Du darfst kein Bier. Kurva, kein Bier. Weil du musst fahren. Wir sind in Deutschland gesetzt. Was wir fahren, was wir fahren? fahren. Ich fahre doch nicht. Soll ich jetzt da hier ein bisschen, ach hier Bussimulator, bisschen Katze, Katze oder was Mir Miauzy oder was? Nee, ich bin jetzt hier, äh, Electric ja, da ja, hier ist kannst du spannender oder darf ich hier mal, mal singen oder was, oder wie? Kurwa, da ist dein Platz! Du gehst da hinsetzen auf deinen Arsch, Kurwa, und fährst! Ich fahre 24 Stunden! Kurwa, da, ich da, mach Platz mit Kamera, Kurwa! Geh auf deinen Platz! Sofort, Kurwa, ich muss weinen gleich! Ja, lustig. Ich, das kennst du, ne? Ja, toll. Guck jetzt mal. soll ich hier ein bisschen rumfahren, oder was? Da kennst du, ne? Ja, mal, das was? ist. Ja, willst du mich verarschen, da? Nein, damit? du musst da hingehen. Geh mal ja, richtig. Genau. Guck mal, Kurve. Das ist Lenkrad. Eigentlich nur Gas, ne? Eis ist ganz einfach. Gas, Bremse, egal, einfach fahren geradeaus. Erklärst du mir mal zu? Ja. Also Aber Gänge sind wichtig, Ich ne? komme hier nicht in die andere. Ich verlasse nicht Spandor dafür, Aber dass du dich jetzt hier bei mich lustig machst. Annet Radio. Ja. Sag mir, wo ich hier mal pennen kann. Du kannst schlafen, Kurva Beifahrerplatz. Guck mal, wie viel Platz hier ist, Kurva. Hier hast du Bett, guck mal da. Aber David, David, das, das Kalle Kuschinski von, ja. von Kastrop Spandau. Ja, so. Ach, ja, ja, hier, Kastrop Spandau, ihre Arsch und so. Äh, hallo, ich bin David. Ja, hi. Hey, grüß dich. Ja, ich bin zu ich, so ich zeig dir mal dein, ja. dein Bett. Komm mal. Ja, jetzt ist er normal. Komm, ja, super. Mit. Geht jemand nach oben vor und dann zeigen wir mal, wo Kalle Koszynski schlafen tun wird. Ja. Tun. Kommt mal mit, sagt man immer so. Kommt mit, Kalle, pass auf, hier in so Bereiche. hier kannst du, ne, kannst du... Was äh ja. macht man hier? Schön? Darf hier man hier kannst sitzen, du, Ja, darfst du sitzen. Ja. Kalle darf alles. Äh, hier kannst du jetzt machen, was du möchtest. Kannst du, wenn, du, wenn du von der Bühne dann runtergegangen bist, kannst du gerne auch ein Bierchen unten nehmen. Äh, da hinten sind Kurien. Ja. Den Gang nach vorne sind auch ganz viele Kurien. Wir sind halt, mit 18 Leuten sind wir hier drin. Das ist der Willi. Das ist der tollste Mensch ah, äh, vom Welt her. <lacht> hallo Willi. Toilette sauber. Toilette sauber. Toilette sauber. Okay. So, äh, jetzt gehen wir hier in die Koje. Hier siehst du, sind ganz, ganz viele Bänke drin. Ich kann natürlich auch gerade stehen, das ne? ist gar kein Problem. Hier, da ist auch 200 Meter groß. Und hier ist dein Bett. Guck mal, ah, der hier. Oh, ich muss ein bisschen klein machen. Das ist äh, deine Koje hier. Habt ihr also, auch ein Kissen? Äh, ne, hier wird ohne Kissen geschlafen. Ernsthaft? Nein, das war ein Kissen Das ein Kissen Ich habe das nicht gesehen. Guck eine Steckdose hast du. Oh, zum Aufladen. Zum Aufladen hast du. Dann Geil. Da kannst du mich Genau. Oh, ja, guck mal, da soll ich... Ach ist guck mal, nicht. Hier kann ich auch. Ich habe hier so kleine... <lacht> weißt du, was ich dabei habe? Da kannst du äh, Fotos, wenn du äh, Frau hast, kannst du Fotos ja, machen. Ja. Nee, besser. besser? Bin mal gespannt. Die Frau hat mir was mitgegeben oh. von sich. Oh, ein Wauwau. Zwei Wauwauwau's. Oh, wie niedlich. Einmal Kiba und Joy. Guck mal hier, die schlafen mit hier. Ja, guck mal, sehr schön. Klasse. Ja, ist auch noch ein sieht auch Hunde. jeder, der hier reinguckt. Ah, das, ist der Galle. das sind Hunde. <lacht> ja, gefährlich. Ja. Ja. Ne? Willst du das ein großes oder ein kleines? Ja, das kleine, glaube ich. Ja, das kleine reicht. Soll ich das große wegschmeißen? Ja, wirft auch mal irgendwo. Wirft mal irgendwo. Mal rein. oben rein. Oh, mein Rücken. Ah, hier ist eine Socke. Das ist nicht meine. Oh, das ist jetzt gefährlich. Oh! Direkt er. Und oh. oh. ich, ich sag dir, also wir sind ja schon seit zehn Jahren auf Tour, ne? Ja. Socken sind immer ganz gefährlich. Wenn du hier ist drin, Socken, was nicht rein soll. Wenn du hier irgendwo Socken hier im Gang siehst, die schon stehen, <lacht> <lacht> dann weißt du Bescheid. Die ist nicht ganz. Die ist noch nicht hart. Die ist doch nicht hart. Er ist verfaunte des Lebens. Bist du nervös? Äh, ja, äh, weil ich will hier niemanden enttäuschen. Für mich ist das so. Ja, tatsächlich sehr aufregend. Hier sind die ganzen Tag Leute am machen. Ich musste eben eine Stunde Fifa spielen, auch schlimm gewesen. Aber ich habe jetzt auch die nötige Aggression, glaube ich, jetzt für den Soundcheck. Und es wird das erste Mal sein, dass ich jetzt hier vor, heute wurde mir gesagt, 3.700 Leute passen hier rein. Ja, das ist schon, äh, schon heftig, würde ich jetzt so sagen. Aber ich bin hyped, ich freue mich und ich bin auch sehr auf die Reaktion gespannt. Ja, aber Soundcheck, äh, weil ich habe sowas auch nicht gehabt. Da, da hört man sich ja nur selber, ne, Christian? Das kannst du gleich entscheiden. Ach so! Ja, da ist ah. nämlich, wir haben extra einen dafür bei, das ist der Lobby. Oh. Der ist extra für den Ton auf euren Ohren verantwortlich. Nee. Und, und doch, und wenn oh. du gleich sagst, so jetzt gern mehr Schlagzeug oder mehr Gitarre, oder? Ach nee! Doch! Das ist ja der Wahnsinn, genau das brauche ich auch. Ja, da haben wir dabei. Dann darf ich da schon rauf? Oder? Ja, du hast auch schon rauf. gehen mal rauf. Oh, okay. Ach guck mal, mit Wellenbrecher haben sie sogar. Ja? Nennt man das noch so? So, hier komme ich dann nachher auch hoch von dort vermutlich und dann so, hallo, Hamburg. Ja, aber jetzt ist schon ein ganz anderes Feeling auch direkt. Ich habe schon ein bisschen Schiss in der Büchse. Also, es sieht gar nicht so krass aus jetzt im ersten Blick. Oh. Wie hat er sich gemacht? Gut. Ich fand das überraschend gut. Also, ich sag mal, äh, so Rap ist er ja ihm in die Wiege gelegt worden damals in Bremen. Ne? Er ist auch so ein Rapper, so ein, so ein Straßenrapper. Und jetzt bringt das auf die Bühne. Das ist die logische Schlussfolgerung hier. Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Und das war der erste Try. ne? Erste, erste Try hier live on stage. Und es läuft. Es it läuft. Es like läuft. Es ne? läuft. Ich weiß nicht, Christian, wie fand du es? schön. Ich fand's schön, ne? <lacht> ja, eigentlich ist das ja gleich auch nicht hier. Ich weiß nicht, ob wir heute wieder Hocker hast. Also ich denke, wir werden wieder Hocker haben. Also es war schon ja, einmal. Ich bin gespannt, wie es heute Abend wird. Christian, tue, pass mal auf, ich setze dir wieder, ich tue jetzt hier meine hier Brille so drauf oder dann ich weg. Ja, Danke. Danke. Ja, ja, ja. Ja. Pass auf. Guck mich noch ein einziges Mal an. Und? Ich auch. So, Kalle, bin ernst, ne? Ja, heute erster Tag für mich, ne? Jetzt legen die Jungs erstmal vor und beim fünften Song steige ich mit ein. Schön, gespannt spannend. Ja, das Aber auch das war sehr... geht nicht, okay. Wir wollen okay. das erste Mal zusammen mit das Geile ist, heute sind wir nicht nur zu sechst, heute, heute, heute sind wir zu deswegen Fußfahren oh, abtauben, richtig einen Schrauben und bis die schwarze Kraft. kommt, an Bord wir heben machen Alle Bord Party, also Hände hoch, harte Bässe, ehrenlos Keine Angst zu schießen, nicht wir danzen nur wir heben ab, wir sind schwer verloren Alle Bord Party, also Hände hoch, harte Bässe, ehrenlos Keine Angst zu schießen, nicht wir danzen nur wir heben ab, wir sind schwer war mein erster Auftritt. Ich bin jetzt schon durchgeschwitzt. Aber es ist die Flawless, glaube ich. Ich habe Text nicht vergessen. Ein kleiner Hassblatt, wenn man genau hinhört. Aber holy shit. Ich habe richtig Blut gelenkt gerade. Das war heftig. Ich schwitze aus allen Bechern, aber das war das Geilste, was ich erlebt habe. Das Darüber geht nichts. Uh, geh mal ein Mikro abgeben. Ja, macht das. Wir machen das später, oder? Ja, tschüss. Oh, nee. Lieber Mensch, was machst ja. du hier? Ey, Ich bin auf Spandau angereist heute Morgen. Ja. Also, mein Lieber. Also, was oh, ist ja schön hier. Was machst äh, du hier? Ja, ich guck dir heute halt zu, wie du mal ein bisschen äh, singst. In, in Spandau, hier in Berlin, kann ich, kann ich nicht dabei sein. Sag mir. Aber vorbei. Ja. ja. Ja, du, ich bin gerade aufgestanden. Das ist ja auch erst 16 Deswegen Uhr. Du, ne? ja. du, sag mal, das Konzert, das geht erst in drei Stunden los. Was willst du denn? Aber jetzt? ich habe doch keine Freunde sonst. Soll ich dich mal rumführen? Ich kenne mich ja aus. Darf ich Fotos machen? Ja, kannst du machen. Ich zeig dir mal alles. Ne? Also. Ja, das, ja, das ist unser gerne. Bus. Krasse, Krasse äh, ja. Seit zehn Jahren schwört er uns seine Treue. Ne? Also äh, King David, ja, der Mann. sitzt auch vorne. Das äh, ist ein Bus, ja, ich, ich schlafe da oben da, wo der gelbe schreit. Nee, ja, ja, also eher da. ja, ist auch egal. Ist nicht so. Ja, komm. Städt wir jetzt hier, guck dir mal die Location an, wie weit wir es mittlerweile mit der Band geschafft haben. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja? Aber du bist ja nur Gast oder nicht? Wir mit, nee, wir mit Electric Callboy. Ne? Ich bin ja Teil des Ganzen hier. Also, ich bin ja jetzt, du kennst mich ja. Ne? Ja, aber du bist ja, ja. Also, du bist ja wirklich nur dabei bei einem Song. Oder? Genau, ich bin immer vorsichtig, ne, wenn jetzt hier jemand arbeitet, niemand im Weg steht. Ja? Mhm. Das ist ja schön. Komm, die Treppe, die vorne gibt es was zu fressen, komm mal mit. Mhm. Ja. Mhm. Aber die haben nicht, die haben nicht. So, jetzt ein bisschen noch Hier auch äh, Nudeln und Bolo. So, Stärke kommen jetzt. Ja, ja. So. Dressing Room. Da ne das Kannst du dich da mal vorstellen? Klasse. Jetzt zeig dir mal, wo das alles aufgebaut wurde. Das ist ja. Kevin wieder, da, ne? Das ist der ja Kevin da vorne. Ja, lass sie in Ruhe, bitte. Ja. Ja, wir jetzt kurz vom Soundcheck, sehe also, ich gerade. Ne? ein okay. Bisschen flach. hier wird jetzt natürlich schon. Mal, lass die in ruhig. Hast du diese diese Spandte? Der Daniel kriegt ja, jetzt ja, hier seinen ganzen da. Kram. Ähm, Nehme ich auch ja weg oder was? Ne, ne, ne, ich habe auch noch welche da. Ist Bühne alles. Guck mal, ne? Lampen. Äh, Das ist ja, absolut ist ja. Ja, super gut, schön. Das machen wir jetzt jeden Abend. Also. Ja, hier ist äh, VIP. Ne? Also, hier chillen wir dann immer und philosophieren über das Leben und trinken mal ein Eiskaltes Getränk. Wow. Ja, jetzt, ähm. recht, aber, du musst wieder raus. Also, also, was hast ja hier so ein Ausweis und hast du? Ja darf einen. ich denn dann später beim Konzert auch bleiben? Nein. Hast du fürs Konzert, ja klar, aber hier, no. Aber immerhin das Konzert. Hier ist nur Band und ja. Artist. Oh, ich bin ja ich dein Freund oder nicht? Band und Artists. Musikalische Artists. Jetzt raus bitte. Jetzt. So, komm. Ich, jetzt. Nein, ich will bleiben. Nee, ich kann komm. auch gut so bleiben. Nee, so, jetzt, komm. So, ich hole dir jetzt ein Eis. Ich mach mal einen Fokus. Hier, Nee, ja, kannst du auch so, ein Eis. Jetzt raus los. jetzt hier, sieh zu. Ah. Die Leute wollen sich entspannen, abfahren.